Hallo und Willkommen hier zu meinem Jahresrückblick 2018. Das Jahr ist schon wieder vorbei, leider. Ähm, ging, immer, ging wieder sehr, sehr schnell leider um. Und ja, lasse ich es einfach mal jetzt hier in diesem Video so ein bisschen Revue passieren. Ähm, ja, erstmal ich fange erstmal erst fang erst mit dem Wichtigsten an. Ähm... Ja, ich danke auf jeden Fall allen, wirklich allen, die das ganze Jahr lang über ähm, in meinen Streams waren, meine Videos geschaut haben, ähm, mit denen ich geschrieben habe, mit denen ich gecallt habe. Es war echt ein. War doch ein schönes Jahr, muss ich sagen. War sehr, sehr schönes Jahr. Gab zwar auch blöde Dinge, aber es ist ein schönes Jahr gewesen, auf jeden Fall. Und, ähm ja ich fange erstmal mit den personen an äh, über die ich einfach ein bisschen reden will ähm, ich habe mir eben noch mal mein jahresrückblick von 2017 angeschaut und ähm, irgendwie hat es mich gefreut ich habe mein, meine vorsätze zum teil eingehalten ich habe äh, regelmäßig gestreamt das kommt aber erst nachher ähm, aber vor allem ich habe hab mir in den Arsch getreten, habe meinen Arsch bekommen und habe tatsächlich mehr mit den ganzen Leuten gemacht, mit denen ich vorhatte was zu machen. Nicht mit jedem, auch wegen anderen Gründen, aber ich habe zumindest das Hauptziel erreicht. Und zwar einfach mit den Leuten mehr zu machen. Ähm, ich fange da glaube ich am besten mal einfach mit Lucky an, weil ich mit Lucky so am meisten zu tun habe. Ähm... Ja, ich habe gesagt, ich will mehr mit dir machen. Ich will irgendwie auch irgendwie ein Projekt mal machen mit dir, weil. Ja, wieso nicht? <lacht> wieso auch nicht? Ich meine, wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben es auch in die Tat umgesetzt. Wir haben ja F1 jetzt als Projekt auf dem Kanal. Das war auch die ganze Zeit so, das, was ich gerne machen wollte, mal. Ähm, das habe ich auch geschafft. Und, ähm, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dir. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viel wieder miteinander äh, gespielt, geredet, wie auch immer. Es hat immer sehr, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich meine, es ist hauptsächlich F1, aber ich meine, es macht uns ja auch beiden sehr, sehr viel Spaß. Und inzwischen <lacht> fahren wir ja sogar beide in der F1 Bros League. Und ähm, ja, war ein wirklich sehr tolles Jahr. Ich will auf jeden Fall mehr mit dir machen, weil ähm, ja macht Spaß. <lacht> Muss ich das erklären? Nee. Dann ähm, gehe ich rüber zu äh, Daniel, also Tetendo. Ähm Ja, ich habe dir letztes Jahr gesagt, ey, mach das, worauf du Bock hast. Und das hast du auch getan und das habe ich auch getan zum Glück. Ähm Ja, ich habe sehr, sehr viel mit dir gemacht. Das, das freut mich wirklich, dass ich sehr viel mit dir gemacht habe. Ähm, ein Projekt haben wir jetzt leider nicht miteinander aufgenommen, weil... Keine Ahnung. Ich wollte, aber irgendwie kamst du nicht dazu. Keine Ahnung. Ich meine, wir hatten ja ein Projekt, was wir unbedingt, äh, äh, spielen wollten. Aber ist ja nichts geworden. Und, ähm, ja. Äh, ich habe, wir haben sehr, sehr viel miteinander gecallt, muss ich sagen. Ähm nicht so viel wie mit Lucky, aber mit dir habe ich auch sehr sehr viel gecallt und es war wirklich immer mega lustiger, also ich hatte so viel Spaß immer dabei und das gleiche kann ich eigentlich auch über die nächste Person sagen. Ähm, ja Tim, Punchy, wir haben sehr sehr viel gecallt, muss ich sagen. Etwa so viel wie, also vielleicht ein bisschen mehr mit Daniel oder so, ähm, aber vor allem im Abendcall, im Abendcall haben wir ja wirklich sehr sehr viel miteinander gecallt, ja, wer hätte es gedacht? <lacht> und ähm, es hat wirklich ultra viel Spaß gemacht. du saßen mir einfach stundenlang da und haben einfach, <lacht> einfach geredet und uns äh, äh, gelacht über irgendwelche Dinge. Das war einfach, es war super. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich vermisse es ein bisschen, weil das jetzt ein bisschen weniger geworden ist. Also, hatte, davor war Es hat davor fast jeden Abend oder so, aber inzwischen ganz, ganz selten... Das finde ich schade. Das, das, das, das ich wünschte, es wäre wär wieder so wie vor ein zwei Monaten oder drei Monaten. Da war das damit nämlich sehr sehr oft das gemacht. Das war echt cool und hat echt Spaß gemacht. Kann man sicherlich äh, wieder weiterführen. Jetzt in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr. Das wäre super. Und ähm, ja, ähm, ich habe ja auch mit euch dreien, mit euch dreien, die ich gerade angesprochen habe, also Lucky, äh, Daniel und Tim. Wir haben ja äh, Undertale äh, Let's Play zusammen als Forever das hat auch super mega Spaß gemacht auch wenn wir selten zu der Aufnahme gekommen sind aber es hat immer sehr viel Spaß gemacht ähm, war super und ja wie gesagt ich, ich hätte auf jeden Fall Bock noch mal in der in der Form zu machen hat wirklich sehr viel Spaß gemacht ähm, oder auch generell mehr mit euch einzeln zu machen oder zusammen zu machen ich, mein, ich Switch, ähm, vielleicht, vielleicht meine ich habe jetzt ein Switch vielleicht werde ich bald mal Mario Kart zulegen oder so oder wie, man macht einfach mal so random Kram irgendwie keine Ahnung was es, was es halt so gibt an, an PC spielen was auch jeder spielen kann oder so oder einfach so random Kram im Browser ich weiß es nicht das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß vielleicht auch streamen das wäre cool ähm, weil ich habe ja dieses Jahr angefangen zu streamen habe ich ja im letzten Jahr zum Glück gesagt ich nehme mir vor zu streamen das habe ich schon auch ein paar Tage später gemacht. Ich habe angefangen zu streamen. Und jetzt streame ich seit, ja, in einer Woche oder ein paar Tagen, ein Jahr schon. Ähm, sehr unregelmäßig, muss ich sagen. Also zumindest also generell sehr unregelmäßig. Aber inzwischen, also von Zeit zu Zeit wird es, wird es immer mehr mit den Streams. Von daher, ähm, während sonst immer nur jede Woche oder jede zweite Woche was kam, versuche ich jetzt jede Woche, vielleicht auch mehrmals in der Woche zu streamen. Ähm, macht auch meistens wirklich sehr, sehr viel Spaß Und ähm, Macht mach eigentlich immer sehr viel Spaß Nur manchmal Manchmal ist es ein bisschen tote Hose Aber manchmal, keine Ahnung Sind die Spiele nicht so toll, die man spielt Weil, keine Ahnung Irgendwie langweilig in dem Moment Auf jeden Fall, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß immer ähm, Ja, Streams Ich habe Bock drauf Ich habe wirklich Bock drauf, mehr mit euch zu machen In Streams oder so ähm, Generell mehr mit euch zu machen ja, und ich denke, ich glaube, es ist gut rübergekommen, was ich sagen möchte, oder? Ich glaube, ich, ich rede zu lange darüber. Hab, ich, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich will auch gerne mit mehr Leuten was machen, äh, aber ich habe jetzt niemanden so direkt auf dem Schirm, von daher. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Wieso nicht? Einfach mal ein paar Leute anschreiben, weil, wieso nicht? Und ich werde die auch jetzt anschreiben. So, so wie beim letzten Jahr, ich werde die Leute einfach mal anschreiben. Vielleicht mal was machen, vielleicht, vielleicht macht es ja Spaß. Wenn nicht, dann eben nicht. Ähm, weil, wieso nicht? Ist, ist für beide Seiten vor Vorteil. Beide haben irgendwie Spaß. Keine Ahnung, ich, irgendwie will ich da eine Begründung für finden, aber es ist ja klar, klar. Was soll man da begründen? macht natürlich Spaß mit anderen Leuten irgendwas zu machen von daher ja ich rede hier mich um Hals und Kragen Kragen und Hals hier ist es nicht um Hals und Kragen ich weiß nicht äh, <lacht> oh Mann. Äh, ja also Streams die habe ich wirklich sehr sehr viele gemacht dieses Jahr ähm, ich versuche jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen mehr so random Streams zu machen, aber es geht ja am besten, wenn ich irgendwie Spiele habe, die dafür gut geeignet sind, einfach mal anzuschmeißen und dann, dann passt das, weil jetzt habe ich ja immer, ich spiele ein Spiel, das spiele ich dann in den in mehreren Streams immer durch und ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen, bisschen was anderes, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht, ähm, einfach mal abwarten, was sich so ergibt. Ja, dann hatte ich, ich habe auch noch mit anderen Leuten immer im Call geredet, im Abendcall, auch so im Call. Ähm, wenn ihr das seht, auf jeden Fall, ich denke, ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Ähm, ja, wenn ich jemanden nicht mag oder so, was eigentlich selten der Fall ist, ähm, dann merkt man das, glaube ich. Ich glaube, man merkt das. Wenn ich viel mit euch rede oder so oder gerne rede mit euch, keine Ahnung. Man merkt es einfach. Ah <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Gerne mehr, gerne mehr miteinander zu tun haben, wäre toll. Ja. Oh man, ich, ich, ich weiß, ich bin... Ich weiß gerade echt, ich weiß nicht, wie ich das Video aufziehen soll. Ich, ich weiß, ich bin irgendwie so... Keine Ahnung. Ein bisschen verpeilt aktuell, das tut mir ein bisschen leid. Ja und ähm, das sonst es glaube ich nicht allzu viel. Ähm, Im letzten Jahr habe ich sehr sehr viel sehr sehr viel geredet. Dieses Jahr mal ein bisschen weniger. Ähm, aber ich muss sagen, äh, das Jahr war für mich relativ also für mich privat jetzt sehr sehr erfolgreich. Es ist nichts nichts es ist nichts Schlechtes passiert glaube ich. Mir fällt gerade nichts ein. Also nichts wirklich Schlechtes. Das freut mich. Ähm. Yeah, ich kann mich freuen. Ich habe dieses Jahr meine Pflichtschuljahre abgesessen, <lacht> weil zehn Jahre halt. Jetzt habe ich meinen Realschulabschluss. Wow! Jetzt darf ich mich ans Abi setzen. Bin gerade schon dabei. Und ja, das, das, das ist zumindest, das ist auch ein schöner Erfolg. Ähm, ich bin froh, dass das so geklappt hat. Okay. Ist, ich bin ehrlich, ich, ich habe mir auch keine Sorgen drum gemacht, dass es nicht klappt, aber ähm, war ein cooles Gefühl, damit rauszugehen, weil ja, es ist einfach cool zu wissen, dass man was geschafft hat, erreicht hat. Ähm, war toll, ähm, aber ja, das ist nur so nebenbei. Es, ist, es ist, kann euch, euch eigentlich egal sein. Ähm, was ich auf jeden Fall machen will, ich will mal wieder ein bisschen mehr irgendwie, ich, ich, ich habe so viele Projekte voraufgenommen und so, ich muss die loswerden. Ich will wirklich gucken, dass ich vielleicht ein bisschen zeitnäher ähm, die Videos bringe, vor allem mich auch dran dann da dran setze, weil manchmal, keine Ahnung, dann habe ich es nicht hinbekommen, leider. Da habe ich mich Ich habe mich äh, dieses Jahr öfters an, an Projekte dran gesetzt und sie auch einfach rausgehauen. So wie ich es gesagt habe, mach einfach das, was du gerade denkst, mach es einfach, lad so, ohne darüber nachzudenken. Um, das habe ich gemacht. Aber ich, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Es soll, soll noch mehr werden. Weil ich bin auch. Ich bin nicht unzufrieden, aber es wäre cool, wenn es. wenn ich es besser hinkriegen würde nächstes Jahr. Weil, wenn man dann immer, irgendwann irgendwas Neues bringt und dann kommt da wochenlang nichts, weil man irgendwie keinen Bock hat zu schneiden oder so oder auch aus anderen Gründen keine Zeit hat. Das ist irgendwie, es tut mir echt leid. Ich meine, ich weiß ja, dass es euch gefällt und dann kommt das so selten. es tut mir wirklich leid. Was ich aber auch noch machen will, ist halt wirklich so generell, also nicht nur Formate, sondern auch generell diese random Videos. Ähm, ich habe leider, ich musste leider wirklich lernen, gibt dir nicht so viel Mühe für die... also gibt dir... was heißt, gibt dir nicht so viel Mühe für die Videos, ähm, vielleicht nicht so perfektionistisch sein, es muss nicht alles perfekt sein, weil das kostet Zeit und... das ist auch das Problem, weil wenn man, wenn ich mir ein neues Projekt überlege, also ein neues Video überlege, was ich machen will, dann denkt man zuerst immer, erstmal wie will ich das umsetzen und wie ist der Aufwand? Und wenn man dann merkt, so, so viel Zeit für ein Video, dann. Ja, dann nimmt mir das so ein bisschen die Motivation. Und ich muss einfach ein bisschen. mich mit ein bisschen weniger zu, äh, ähm, zufrieden geben. Und nicht zum Beispiel bei meinen Skriptvideos 6-7 äh, Seiten schreiben. Ich, das ist einfach zu viel. Ähm, ja, das. ist, glaube ich, auch nicht so. Ist nicht so toll. Ich. Ich muss das nächste Jahr auf jeden Fall mal ein bisschen besser handhaben. Ja, und ich glaube, das war's auch. Das war's auch mit dem Rückblick. Ähm, ja, was kann ich abschließend sagen? Ähm, nächstes Jahr hoffentlich weiterhin sehr, sehr viele Streams. Mehr unterschiedliches hoffentlich auch. Und vor allem, ich möchte mehr mit den Leuten machen. Letztes Jahr war das ja so gefühlt das halbe Video, das ich mehr mit anderen Leuten machen will, dieses Mal auch, eigentlich auch. Aber, ich meine ist auch gut so, es macht, es macht Spaß, es, es erfüllt einen, also warum nicht? Und ja, ich möchte jetzt nochmal wirklich allen, allen, wirklich allen Leuten danken, ähm, die immer in den Streams ein, einschalten, die immer kommentieren, die immer in, in den Streams schreiben, also, wirklich, es macht so viel Spaß mit euch im Stream zu reden, es ist es macht so viel Spaß und es macht genauso viel Spaß dann noch mit anderen äh, mit mit den anderen, also aus dem Abendkohl oder so weiter zu reden und auch noch mit denen irgendwie zu streamen oder was auch immer, es macht so viel Spaß und ähm, ich hoffe ich konnte euch das irgendwie vermitteln ich weiß nicht, es kommt mir ich habe immer so ein schlechtes Gefühl bei diesen Videos, weil es wirkt so unecht, also das habe ich letztes Jahr, das habe ich beim letzten, letztjährigen Video auch gesagt, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass man vielleicht nicht merkt, dass ich das wirklich ernst meine, aber doch, ich meine das ernst. Es, freut, mach, es hat mich wirklich gefreut, mit, all, mit, allen euch, was, mit allen von euch etwas zu machen und ja, ich hoffe, das geht nächstes Jahr so weiter. Ich wünsche euch wirklich allen ein wunderschönes neues Jahr 2019. Und ähm, ja, ich wünsche euch wirklich sehr viel, viel Gesundheit, dass alles bei euch gut läuft, dass ihr eine wirklich schöne Zeit habt und ein gutes Jahr habt. Weil das ist wohl noch das Wichtigste. Und ja, vielen, vielen Dank Leute für ein wirklich wunderschönes Jahr 2018. Und wir hören uns dann nächstes Jahr. Bis dann ciao. Oh ja, okay.